Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Leben, leben so viel mehr. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch, geliebtes Gebiet. Komm, wir wollen uns nicht mehr verstecken. Genug mit den Ausreden, wir wissen es doch schon längst. Dass wir untergehen, es neigt sein Haupt, das alte Jahr. Und das, was wir Leben nennen. Soll auch begraben werden, auch das Sehnen und die Sehnsucht. Niemand schau mehr vor oder zurück, das Neue ist längst schon da. Seine Güte hilft uns, um sich dem zu stellen.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 Meine besten Gaben, meine Liebe, meine Visionen, meine Tränen, alles das wird beantwortet sein. Was nie zu finden war, versteckt schien, verborgen. Wer in Finsternis sitzt, soll ein großes Licht sehen. wird vergangen sein, sein Licht bleibt und wird nie vergehen. Sünder sind willkommen, ich schenke euch ein neues Herz.